Dann starten wir mal zum Thema Facebook-Reichweite. Und zwar geht es darum, ist äh, viel Reichweite gleich viel wert? Kann man damit Umsatz machen? Was kann man mit viel Reichweite machen? Was kann man mit der Reichweite an sich? Äh, sag mal Daten auslesen und so weiter. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Und äh, darauf gehe ich in diesem Livestream etwas ein. und zwar zeige ich zu Beginn mal kurz ein Beispiel das hier Potenzial hoch 3 das ist eine Fanseite die neu aufgegangen ist die haben ja in Deutschland machen die Pferdegestütztes Training und hatten die Idee, weil ja ab heute bzw. seit gestern Montag die Maskenpflicht in Deutschland gilt, dass sie mal ein Bild posten mit einem Pferd drauf, das eine Maske hat und dann auch noch oben hingeschrieben, Maskenpflicht, ab Montag Maskenpflicht in Deutschland. Aber bitte beachtet, doch jede Maske ist nichts wert. Schaut die Zunge raus wie beim Pferd. Damit ist ihnen ein richtiges Meisterstück geglückt, weil... Die Reichweite schnellte durch die Decke. Also sie haben im Moment Fans, ca. 100, 120 neue Fans auf der Fanseite. Wie gesagt, die Fanseite erst gerade vor kurzem gestartet und äh, machen jetzt diesen Post. Und <lacht> muss ganz ehrlich sagen, da lacht man darüber. Das hat absolute Aktualität und äh, sie haben damit über 10.000 Leute erreicht. Es wurde, wie unten rechts zu sehen, über 31 Mal geteilt und 19 Mal mit Gefällt mir markiert auf dem Beitrag. Dann war es auch wichtig, dass man dann die Leute, die Gefällt mir geklickt haben, entsprechend noch einlädt zu der Fanseite. Und das ist eigentlich auch so die Essenz. Also bei Reichweite geht es vor allem darum, etwas Aktuelles zu verarbeiten, wie hier eben diese Maskenpflicht. Und ich bin ja noch im Vorstand der, äh, des LKW-Treffs hier in der Ostschweiz, den wir leider absagen mussten. Wir hatten aber einen äh, Beitrag gepostet, und zwar am 14. März. Das war äh, ein Tag, nachdem der Bundesrat diese massiven Einschränkungen bei den äh, Restaurants gemacht hat, kurz vor dem Lockdown. Zwei, drei Tage später hat ja dann... Der Bundesrat hier in der Schweiz den Lockdown verkündet und wir haben das als Idee genommen. Wir sagen danke an alle Lkw-Fahrerinnen, unser Logo reingepackt und ihr seid diejenigen, welche in, in einer Ausnahmesituation wie dieser das Leben und die Versorgung aller aufrechterhalten. Da haben wir eine absolute, ja ich sag mal, eine Aktualität, wie sie eigentlich im Lkw-Bereich nie da gewesen ist. Und äh, deswegen haben wir hier auch über 980 gefällt mir. Es ist, fuchst mich ein bisschen, dass wir nicht 1000 erreicht haben, aber tja, Pech gewesen. Dann wurde der ganze Beitrag über 6213 mal geteilt. Ich habe auch gesehen, dass in zwei, drei anderen Netzwerken dieser Beitrag auch äh, geteilt wurde. Das heißt, das Bild wurde einfach kopiert. Deswegen hätte ich äh, vielleicht unten rechts noch LKW Treff Ostschweiz oder so äh, hinschreiben sollen ins Bild rein. Und dieser Beitrag hat weit über eine halbe Million Leute erreicht in der Reichweite. Ich habe dann zu Beginn, als es so, ja ich sage mal, so 10, 20, 30 Mal geteilt wurde, gedacht, ja, gut, okay, jetzt kommt's dann, jetzt ist dann Ende, aber nee, nichts ist. Dieser Beitrag ging eine ganze Woche durch die Decke. Gut, was kann ich jetzt aber mit dieser Reichweite anfangen. Grundsätzlich heißt ja Reichweite noch nicht gleich Verkauf. Aber es fördert auf jeden Fall die Aufmerksamkeit für die Marke, für das Produkt, für die Person, für den Event und so weiter. Und wichtig ist, dass man nach einem solchen Beitrag nicht unbedingt alles auf Null runterfährt und dann wieder weniger postet, sondern ganz im Gegenteil. Man sollte dann wieder regelmäßig posten, vor allem auch äh, Themenrelevante Dinge Uh, zum Beispiel jetzt bei diesem pferdegestützten Training geht es darum, dass man vielleicht so kleine Fitzelchen von diesem Training entsprechend uh, reinpackt in einen Beitrag und dann diesen Beitrag entsprechend uh, postet auf Facebook und zum Beispiel auch ein paar Facts über verschiedene Dinge, die Pferde betreffen und so weiter. Uh, ich mache das zum Beispiel beim LKW-Treff entsprechend mit... Uh, Themenrelevanten Videos, die ich mir äh, zum Beispiel auf YouTube oder Instagram und Co. entsprechend äh, zusammensuche und diese dann poste. Und Reichweite ist ja nicht gleichbedeutend mit auch vielen Verkäufen. Und das ist eines der größten Probleme, die man hat. Allerdings ist die, das Vertrauen, was man damit aufbaut. Das heißt, man wird sehr oft gesehen, es wird überall verteilt. Und mit diesem Vertrauen, das man dort aufbaut, kann man natürlich auch entsprechend etwas verkaufen oder seine Dienstleistungen anbringen. Und zwischendurch mal so einen Post machen mit einem tollen Angebot oder meinetwegen dem Angebot, was man sonst hat, ist natürlich auch nicht ohne. Das heißt, den kann man auch mit der Reichweite entsprechend nutzen und somit sollte man halt schon darauf achten, dass man auf äh, Facebook oder Instagram, was auch immer, regelmäßig postet, dass man viel postet, was äh, zum Thema gehört und vielleicht zwischendurch auch mal ein Witz oder irgend sowas wie eben äh, hier gezeigt von äh, Potenzial hoch 3, so ein Bild, was zwar perfekt mit denen zu tun hat, aber eben auch... Äh, Reichweite generiert, weil es ist lustig, das Pferd streckt die Zunge raus, oben drüber ist äh, die Maske angelegt und äh, ja, ist halt nichts wert ne? und das ist natürlich von der Aktualität her relativ gut aufgegleist und die normale Reichweite, weil sie ja nur etwa 100-120 Fans haben liegt bei eigentlich 100 Prozent, also 100, 150 Prozent. Und da, dieser Beitrag ging wirklich durch die Decke und äh, da wurde auch kein Geld investiert. Übrigens auch bei diesem Beitrag, da haben wir kein Geld investiert. Wir haben weder vorher noch nachher noch während diesem Beitrag irgendwie Geld investiert in die Reichweite oder in einen anderen Beitrag, sondern der ging wirklich so viral, weil gewisse Leute den geteilt haben, die natürlich ein großes Netzwerk haben. Man kann davon ausgehen, dass eine Person circa 300, 300 bis 400 Personen hat in ihrem Netzwerk drin bei Facebook, also 300 bis 400 Freunde. So im Durchschnitt gibt natürlich einige, die haben 5.000, andere, die haben nur 50 oder so. Es kommt immer halt ein bisschen darauf an. Gut, und wie komme ich jetzt zu dieser Reichweite? Zum einen, ich habe natürlich die Möglichkeit, meine Fans zu aktivieren. Diese Fans kann ich aktivieren, indem ich sie aktiv auffordere, das Ganze zu teilen, zu liken oder zum Beispiel auch Interaktion äh, entsprechend hervorrufe. Das heißt, diese Interaktion sollte dann schon damit zusammenhängen, dass man äh, zum Beispiel eine Frage stellt, weil nur wenn interagiert wird, merkt Facebook auch, aha, das sind ja äh, Beiträge, die relevant sind für die Zielgruppe und spielt sie entsprechend mehr aus. Vielleicht hat es der eine oder andere schon festgestellt, in den letzten paar Wochen ging es halt vor allem um dieses äh, wunderbare kleine Vieh, nämlich äh, das Coronavirus. Und äh, dieses Coronavirus äh, hat dominiert, dominiert auch immer noch, wird auch wahrscheinlich noch eine Zeit lang gehen. Deswegen kann man auch solche Dinge ein bisschen äh, in seinen Post aufnehmen, in seinen Post verpacken, wie mit dieser Maskenpflicht in Deutschland. Und äh, dann generiert man entsprechend Reichweite. Es ist nicht immer genau zu sagen, wie jetzt zum Beispiel, wenn man... Äh, 10 Likes hat und nur zweimal geteilt oder 100 mal geteilt, 6000 mal geteilt, 1000 mal geteilt, dass das mehr Reichweite generiert. Sondern da geht es wirklich darum, dass äh, Facebook auch ein bisschen Zeit braucht, um diese Reichweite dann äh, weiter zu erhöhen. Deswegen ist grundsätzlich mal gesagt, nur Reichweite bringt noch keine Verkäufe, Reichweite baut aber Vertrauen auf und Vertrauen auf Facebook ist ganz wichtig. Bei diesem Vertrauen geht es auch darum, dass man seine Kompetenzen ein bisschen rüberbringt, dass man seine Arbeit ein bisschen zeigt und wie man zum Beispiel auch noch Reichweite generieren kann, ist, wenn man das Ganze in Stories verpackt, also auf Facebook wie auch auf Instagram. Heute geht es aber vor allem um die Facebook-Fanseite. Und das ist auch der Punkt, der wirklich wichtig ist, nämlich wenn man schon einen Post macht, diesen Post auch in die Stories mit reinzupacken, dass dort auch nochmal etwas Reichweite generiert wird, weil Facebook pusht ja Stories und... Gruppenbeiträge zum Beispiel im Moment relativ heftig. Das ändert sich natürlich immer wieder mal bei Facebook. Da muss man äh, ziemlich auf Zack sein und überall die News lesen. All Facebook zum Beispiel äh, macht da sehr viel. Aber es gibt auch von Facebook eigene Kanäle, die dann halt in äh, Englisch bzw. US-Englisch, also amerikanisch, geschrieben sind. Und so kann man immer herausfinden, wie gerade im Moment der Algorithmus ein bisschen tickt. Man kann nicht wissen, wie der Algorithmus genau funktioniert. Da ist es natürlich wie bei Google. Da lässt man sich nicht in die Karten schauen. Aber man kann erahnen, dass eben, wenn man relevante Inhalte postet, wenn man äh, Aktualität aufnimmt, wie eben bei dem Beitrag von den... Potenzial hoch 3, ne? also da ging es wirklich um äh, eine Top-Aktualität mit dieser Maskenpflicht. Das ist wichtig. Dann ist es natürlich auch wichtig, mit einem äh, tollen Bild irgendwie seine, seine Botschaft rüberzubringen, manchmal auch ein Video. Und wie man jetzt äh, an diesem Beispiel sehen kann oder eben auch an unserem Beispiel vom LKW-Treff, äh, hier kann man nicht generell sagen, dass einfach nur Videos besser laufen als Bilder weil wenn ein Bild eine Aktualität gerade äh, thematisiert, dann ist das weniger ein Problem, weil solange es geteilt wird und solange es Kommentare gibt, steht dem Ganzen eigentlich gar nichts im Weg. Gut, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Facebook-Reichweite, unten in die Kommentare schreiben, da gebe ich gerne Antwort darauf und ansonsten hoffe ich, konnte ich etwas weiterhelfen zum Thema Facebook-Reichweite. Bringt das etwas? Kann ich damit was verkaufen? Wichtig ist einfach, dass man Vertrauen aufbaut und je mehr Vertrauen man hat, desto einfacher gelingt es dann auch, seine Produkte und Dienstleistungen entsprechend zu verkaufen. Das war's auch schon. Dann wünsche ich euch jetzt eine erfolgreiche Woche und bleibt auf jeden Fall gesund. Die Krise wird ja Demnächst hoffentlich vorbei sein. Hier in der Schweiz lockern wir schon. Man hat gesehen, dass Österreich auch schon wieder aufgemacht hat. Allerdings, wenn ich so gewisse Beiträge sehe, jetzt am 28. April gestern fing das an mit der ganzen Schlangen stehen und so weiter, dann bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob diese Krise so schnell vorbeigeht, wie sie gekommen ist. Dann also bis zum nächsten Mal. Ich werde das regelmäßig machen, so ein- bis zweimal die Woche, je nach Thema, das ich gerade herausfinde. Und ich bin ja auch noch daran, im Moment ein äh, Summit zu organisieren, das dann die Woche vor Pfingsten, also vom 25. bis 29. Mai stattfindet, 2020, mit äh, jeweils zwei Sessions pro Tag. Infos voll, folgen dann noch. In dem Sinne, bleibt gesund und tschüss.